Ich habe mich nie sehr für Politik interessiert. Ich konnte von Anfang an sehen, dass das alles korrupt ist. Ich habe nie wirklich verstanden, wie die meisten Menschen mitmachen und akzeptieren können, was sie uns sagen, obwohl ich weiß, dass ich die meiste Zeit gezwungen im Massen mitgemacht habe. Weil das alle anderen auch tun und einem wenig bis gar keine Wahl lassen. Aber wenn sich die Massen irgendwie vereinen und die Führer unserer Welt friedlich absetzen und durch integre Menschen ersetzen könnten, könnten wir die ganze Welt an einem Tag verändern. Auf einen von ihnen kommen Millionen von uns. Ich bin sicher, dass viele Menschen das Gleiche gedacht haben, aber es wird wahrscheinlich immer so gut wie unmöglich sein, so etwas geschehen zu lassen. Es geht nicht darum, wer an der Macht ist, die Linke oder die Rechte und wer mehr Macht hat oder nicht. Diese beiden Teams werden von dem einzigen Team, das wirklich die Macht hat, zur Unterhaltung der Schäfchen benutzt. Es sind die verborgenen ultrareichen Elitefamilien, die ihr nie zu Gesicht bekommen werdet, die seit Jahrhunderten die Welt besitzen und beherrschen. Ja, sie beherrschen die Welt. Sie entscheiden, in welche Richtung sich die Gesellschaft in jeder Generation der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entwickelt hat und entwickeln wird. Die Politik wurde dazu geschaffen, um dem gemeinen Volk die Illusion zu geben, dass sie eine Art von Einfluss oder Wahl haben, wie die Dinge, die ihr Leben und ihr Land betreffen, laufen werden. Andernfalls, das haben die Tyrannen erkannt, würde es alle drei Jahre oder so zu Revolten und Revolutionen kommen. Daher haben sie uns die Illusion der Demokratie gegeben. Der beste Sklave ist der, der denkt, er sei frei. Es tut mir weh, das zu sagen, aber wir haben einfach viel zu viele apathische, gefühllose, ignorante, gierige und narzisstische Menschen, die sich nicht von der Täuschung und sozialen Konditionierung befreien können, die sehr erfolgreich auf die Massen angewandt wurde. Wir werden einfach zusehen müssen, wie sich die Scheiße vor unseren Augen entfaltet. Es kann unerträglich frustrierend werden mit ihrer absoluten Ignoranz und ihrem Unwillen, sich überhaupt zu kümmern geschweige denn zu recherchieren. Es geht nicht um uns gegeneinander, sondern wir gegen sie.